Und wenn es über einen gewissen Punkt hinausgeht, dass du völlig von deinen eigenen Gedanken besessen wirst, fast 90% Prozent des menschlichen Leidens besteht nur darin, es ist mein Wunsch und mein Segen, dass du aus dem Gefängnis deines eigenen Verstandes ausbrichst und die Schönheit der Schöpfung kennst. Trägheit kommt von übermäßigem Konsum, von entweder Speisen oder Gedanken. Du magst denken, wie soll übermäßiger Konsum von Gedanken Trägheit verursachen, obwohl jeder verstehen kann, dass übermäßiger Konsum von Speisen definitiv Trägheit mit sich bringt. Nun, wenn du von Gedanken verzehrt wirst, wirst du sehen, dass du keine Lust haben wirst, aus deinem Bett zu steigen. Ich habe nicht über das Denken geredet. Ich rede über den übermäßigen Konsum von Gedanken. Das heißt, dass die Gedanken ständig fließen, ohne Dein Bemühen, ohne Deinen Fokus, ohne Deine Absicht. Wenn es einmal so weit ist, wirst Du sehen, dass Du von Natur aus körperliche Aktivitäten vermeiden möchtest und wenn es über einen gewissen Punkt hinausgeht, dass Du völlig von Deinen eigenen Gedanken besessen wirst. Nun, es gibt hässliche Namen, um das in medizinischer Sprache zu beschreiben. Es ist wichtig, dass es eine gewisse Mäßigung beim Verzehr von Lebensmitteln gibt und der endlosen Menge an Gedanken, die geschehen könnten. Bewusst zu denken und das bloße Konsumieren oder Leben von Gedanken oder von Gedanken verzehrt zu werden, sind sehr unterschiedliche Dinge. Das ist eine bedauerliche Wirklichkeit dass für eine Vielzahl von Menschen dieser Unterschied nicht offensichtlich ist. Und der Preis, den die Menschheit dafür bezahlt, ist kein fairer Preis. Die Schlussfolgerungen, die du in deinem Kopf ziehst, werden deine Fähigkeit, das Leben zu erfahren, erheblich beeinträchtigen. Je stärker deine Schlussfolgerungen sind, umso mehr identifizierst du dich damit, umso mehr erscheint dir die psychologische Realität, die du hast, als existenziell. Fast 90% des menschlichen Leids besteht nur darin, dass du dein psychologisches Drama als real missverstehst. Es ist dein Drama. Du kannst es spielen, wie auch immer du willst. Wenn du ein guter drama bist, würdest du es so machen, wie du es willst. Andernfalls geschieht es wahllos. Nun, das ist die Wirklichkeit der Existenz, wie wunderschön sie ist. Aber die meisten Menschen entscheiden sich dafür, in ihrem Verstand zu leben, weil sie starke Schlüsse gezogen haben und es keine Wahl mehr ist, wo sie leben. Es ist Zeit, dass du auf diesem Planeten lebst, die Schönheit der Schöpfung erfährst und auch die Gegenwart des Schöpfers in dieser Schöpfung. Schenke einfach jedem Aspekt der Schöpfung genügend Aufmerksamkeit und du wirst die Gegenwart der Quelle der Schöpfung darin erkennen. Das ist, was du erfahren musst. Das psychologische Drama ist dein Werk. Es ist zu mickrig, verglichen mit dem existenziellen Drama, das sich hier abspielt. Es ist Zeit, dass du es genießt. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass du aus dem Gefängnis deines eigenen Verstandes ausbrichst und die Schönheit der Schöpfung kennst. Der grundlegende, der grundlegendste Aspekt, auf den du achten musst, ist, dass du keine Schlüsse ziehst. Wenn du keine Schlussfolgerungen ziehst, werden sich die Türen deines Verstandes nicht schließen. Wenn du nur deinen Intellekt einsetzt und andere Aspekte deiner Intelligenz ignorierst, wirst du über jede Kleinigkeit im Leben verwirrt sein. Weil der Intellekt ist ein Schneidewerkzeug. Es ist wie ein Messer. Wenn du sie ziehen willst, ist es ein gutes Instrument. Aber wenn du versuchst, mit einem Messer zu nähen, wirst du in Fetzen zurückbleiben. Nun, das ist, was den meisten Menschen gerade widerfährt. Dass sie ein Schneiderwerkzeug benutzen, um zu flicken, um Dinge zusammenzufügen. Nun, desto größer der Aufwand, den man betreibt, desto mehr werden Menschen in sich selbst zerstückelt werden. Es gab eine Zeit, da teilten sie die Welt, dann teilten sie mehr und mehr. Du hast es gesehen, es gab eine Zeit, in der Menschen zusammenleben konnten. Es gab Familien in Indien, in denen 400, 600 Menschen in einer Familie, in einem Haus lebten. Dann wurden es langsam nur noch Eltern und Kinder und Enkelkinder. Jetzt werden die Großeltern ein bisschen zum Problem, also schicken wir sie woanders hin. Jetzt werden Kinder ein Problem, wir schicken sie woanders hin. Und langsam leben Mann und Frau in getrennten Häusern und treffen sich am Wochenende. Nicht nur das, in dir selbst hast du dich in viele Menschen aufgeteilt, indem du dich in Stücke geschnitten hast, denn das ist der Prozess der Sezierung. Wenn du nur deinen Intellekt für jede Dimension des Lebens gebrauchst, ist es das, wo du hingelangen wirst. Eines Tages wirst du schizophren, ja. Es ist daher wichtig, dass die anderen Dimensionen der Intelligenz in dir zum Leben erwachen. Ohne dass diese Dimensionen der Intelligenz lebendig wären, würde dein Herz nicht schlagen, deine Leber würde nicht funktionieren, deine Nieren würden nicht funktionieren. All das würde nicht geschehen. Dies wird nicht von deinem Intellekt getan. Es gibt also Dimensionen der Intelligenz in dir, die erforscht und in deiner bewussten Natur lebendig gemacht werden müssen.